Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, wie du mit Xing neue Leads für dich generierst. Leads heißt neue Interessenten über Xing gewinnen. Qualitatives Kundenwachstum mit System. Der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal verschiedene Möglichkeiten an, wie es machbar ist ohne Geld zu investieren, ohne groß Zeit zu investieren, mit Xing direkt neue Leads, neue Interessenten für dich, für dein Unternehmen, für deine Produkte, für deine Dienstleistung zu gewinnen. Es gibt dort verschiedene Wege, die ich dir jetzt einmal näher erkläre. Erstens natürlich das Allereinfachste, die empfangenen Kontaktanfragen. Empfangene Kontaktanfragen sind kein Zufall. Denn woher kommen empfangene Kontaktanfragen? Je nachdem, wie gut dein Xing-Profil aufgestellt ist, wie aktiv du bist, das heißt, auf welchen Aktivitätsindex du hast und vor allen Dingen, wie dein Profil, heißt deine Profildetails und auch dein Portfolio gefüllt ist. Wie du ein attraktives Portfolio schaffst, was dafür sorgt, dass neue Interessenten von ganz alleine auf dich aufmerksam werden, das erfährst du in einem anderen Videotutorial hier auf diesem Kanal von mir. Ich würde dir einen Vorschlag geben, einfach mal den Kanal abonnieren und auch andere Videos anschauen. Jetzt schauen wir aber mal, wie gehen wir auf andere Xing-Kontakte zu, denn dass die zu uns kommen, ist eine schöne Sache. Das haben wir schon behandelt, aber wie gehe ich auch auf neue Xing-Kontakte zu, die genau zu meiner Wunschzielgruppe passen? Und zwar die Kontaktanfrage. Klar, das ist das, was wir im Grunde am meisten nutzen. Einmal kannst du eine Kontaktanfrage bestätigen, wie eben schon gesagt, von Menschen, die reinkommen. Heißt, Kontaktanfrage bestätigen, bitte nicht einfach nur auf Bestätigen klicken, sondern schreib was Nettes dazu, was gleich dazu führt, dass du ihn zum Beispiel zu etwas einlädst, wo er Nutzen bekommt, was dazu einlädt, mehr von deiner Firma zu erfahren. Und genauso solltest du auch vorgehen, wenn du aktiv auf neue Xing-Mitglieder zugehst. Auch das schauen wir uns einmal genauer an. Dazu gibt es den Weg, neue Kontakte finden als allererste Variante oder aber Personen per E-Mail einladen. Zum Beispiel direkt eine E-Mail-Adresse eingeben von einer Zielperson und schauen, ob diese nicht auf Xing ist, dann Einladung senden und schon kannst du mit dieser Person kommunizieren. Aber auch hier ist wichtig, wirklich etwas Persönliches zu schreiben. Kein Serienkettenbrief. Natürlich kannst du dir ein paar Textbausteine vorbereiten. Das empfehle ich ja sogar aber nicht einfach einen standardisierten Text, der alle einfach pauschal gleich, also alle gleich bekommen, wo am Ende sogar noch die persönliche Anrede fehlt. Machen wir jetzt einmal noch einen weiteren Punkt und zwar ist das die erweiterte Suche. Bei der erweiterten Suche kannst du verschiedene Sachen auswählen, wie Mitglieder, wo wir dann eine Branche auswählen können, wo wir dann als nächstes die Branche anklicken können und vieles, vieles mehr. Wie das genau im Detail funktioniert, wie du die erweiterte Suche bedienst, auch dazu habe ich ein eigenes Tutorial geschaffen auf meinem YouTube-Kanal hier, was du dir einfach mal anschauen kannst, wo du einfach wirklich zahlreiche Tipps, Tools und Techniken erfährst, wie du genau deine passgenaue Wunschzielgruppe erreichst. Hier sagen wir jetzt einfach mal Immobilienmakler. Wählen dann den Standort aus, bei mir ist es jetzt Hannover und dann werden dir verschiedene Kontakte vorgeschlagen. Was auch noch möglich ist, ist andere Tools zu nutzen. Heißt zum Beispiel, du kannst, wen kennen Sie bei Xing bereits, könntest du auch hier einen Kontaktfinder starten. Über andere Anbieter und so weiter. Du könntest auch persönlich deine eigene Kontaktliste aus Outlook hochladen oder aus ähm, iCall, wenn du zum Beispiel aus iCall den Kontakten von Apple, wenn du mit Apple arbeitest und dort ebenfalls gucken, sind diese Mitglieder bei Xing ebenfalls vertreten. Was ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall die Nachricht schreiben. Heißt also nicht einfach eine plumpe Kontaktanfrage stellen, sondern immer eine persönliche Nachricht, wie ich es eben schon mal gesagt habe. Und das Schöne ist, die wird auch immer registriert. Das heißt, du vergisst sie nicht mehr. Sie erscheint oben, bei meinen Notizen zu Sophia von Münchhausen hier zum Beispiel, immer oben in diesem Fenster. Das heißt also, ich habe hier schon mal was geschrieben und das wird alles gespeichert. Dann Nachricht schreiben, Kontaktanfrage senden und schon ist die Sache raus. Was noch eine sinnvolle Variante ist, ist, wenn du dann Xing Kontakte gewonnen hast, kannst du sie komplett über den Kontakt Simca bei Apple oder aber auch mit dem Outlook System von ähm, Windows direkt verbinden. Das heißt, jeden Xing-Kontakt, den du gewinnst, der bringt dir doppelten Nutzen, denn du kannst damit deine eigene Kontaktdatenbank erheblich pflegen und auch steigern. Heißt also, ich nutze zum Beispiel einen Kontaktsynker, wo ich regelmäßig einfach alle Xing-Kontaktdaten rausziehe und somit dafür sorge, dass meine gesamten Kundenkontakte ständig auf dem neuesten Stand sind. Denn hier pflegen ja alle selber ihre Kontakte. Und es ist davon auszugehen, dass wenn sich die Adresse ändert, die Telefonnummer ändert, dass die das dann dort natürlich auch eingeben, vorausgesetzt sie haben ein aktives Profil. Und über die Synchronisation, entweder mit einem Apple-System oder aber mit dem Outlook-System, hast du sofort alle Kontakte drin. Du kannst diese über den Kontaktsynker sogar exportieren in Excel oder auch in andere Formate CSV, um diese wieder in dein CRM-System, das heißt dein Marketing-System zum Beispiel, oder dein E-Mail-Kampagnen-System zu spielen. Viele Wege machen es möglich, Xing ganz einfach zu nutzen und aktiv neue Kunden zu gewinnen. Ich fasse nochmal zusammen. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Erstens, die Kontaktanfrage, egal wie du es machst, entweder in großer Anzahl, zielgruppenorientiert, Einzel-E-Mail-Adressen oder ganze Branchen, sollte immer persönlich sein. Nimm dort nicht einfach irgendwelche standardisierten Standardtexte, wo einfach noch steht, hallo liebes Xing-Mitglied, bap, bap, das kommt nicht gut an. Mach dir diese paar Sekunden Mühe und setz wenigstens den Namen um rein und vielleicht auch ein persönliches Anliegen, eventuell sogar mit einem persönlichen Nutzen, mit einer Affenfaust verbinden. Das ist das super Tool in Sachen Marketing. Erfährst du übrigens auch auf meinem Kanal, hier auf YouTube oder diesem Videokanal, wie du ganz viele verschiedene mögliche Affenfäuste schaffst, die dafür sorgen, dass die Kundennachfrage von ganz alleine entsteht. Dann zweitens sei aktiv. Nicht einfach nur passiv alle Kontakte annehmen, sondern werde selber aktiv mit denen. Führe sie auch zum nächsten Schritt. Denn einfach nur, weil ihr jetzt auf Xing verbunden seid, wird noch nicht viel passieren. Biete ihnen etwas an, was, wovon dein neuer Xing-Kontakt sofort Nutzen von dir hat. Und drittens, wähle am besten auch verschiedene Kategorien aus. Über Kategorien, dass du dort auch äh, im Grunde die Xing-Kontakte direkt pflegst, heißt also, Du kannst dein, jedem Xing-Kontakt eine eigene Kategorie zuordnen, sorgst du dafür, dass deine Xing-Datenbank übersichtlich bleibt. Ansonsten wird es zum nackten Chaos. Ich empfehle dir, dieses Tool auch unbedingt zu nutzen. Du wirst automatisch nach jeder Kontaktanfrage gefragt, wo soll das hinzugefügt werden. Das befindet sich einfach auf der rechten Seite. Ja, mit diesen paar Tools wirst du garantiert schon dafür sorgen, dass sich deine xing kontaktdatenbank erheblich steigert. Wenn du dazu detailliertere Infos haben willst, rate ich dir einfach mal auf die Seite www.kundenwachstum.de zu gehen. Dort findest du hier mit dem Download-Button, also mit dem Link zu entweder Downloads oder auch zu der Seite www.kundenwachstum.de viele weitere nützliche Inhalte. Du findest dort direkt Downloads, weitere Videos, Best-Practice-Beispiele und vieles, vieles mehr rund um dein Kundenwachstum mit System. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon einmal viel Erfolg bei deinem Marketingaufbau, bei deinem Systemaufbau für qualitatives Marketing. Abonniere außerdem unbedingt diesen Kanal, damit du kein weiteres wichtiges Video verpasst. Dein Christian Seigwasser. Weitere Downloads findest du auch unter www.kundenwachstum.de.